Hallo oh Leute, mein Name ist Chris, willkommen zu meinem nächsten Video hier. Heute zeige ich Euch wie die Probefahrten gelaufen sind. Ich habe es groß angekündigt, ich habe ein paar Probefahrten gemacht, gleich mehrere, das lässt schon tief blicken, aber bleibt dran, ich fahre gleich mehr. Ja. Das erste Auto war ganz um die Ecke, war vielleicht eine halbe Stunde Fahrt von hier, habe ich mir angeschaut. So, ich bin jetzt gerade hier unterwegs, ich gucke gleich mal, wo hier jemand zu finden ist. Das hier sieht alles ein bisschen abgefuckt aus. So für den Ausdruck, war echt abgeranzt, das ist ein Industriegebiet. Ah, hier, ich zeige euch mal was. Kamera drehen, in schon mal ein paar Fahrzeuge. Dann gucken wir noch mal, ob wir jemanden finden, den man ansprechen kann. Kuriosität bei meiner ersten Fahrt auf jeden Fall, bei der ersten Probefahrt, dass ich da in den Hinterhof rein bin, äh, da auf den Typen gewartet habe, ich habe mich erst umgeschaut, wo er steckt, da war er noch nicht da, und dann kam da so ein junger Typ, der war nicht mal 20, würde ich sagen, mit seiner Mercedes Coupé-Flitze-Ding an, teuer wie sonst was die Kiste, und äh, ja, er kommt gerade aus dem Schwimmbad. Er hat mich äh, zwar eine halbe Stunde warten lassen, aber er kommt gerade aus dem Schwimmbad. Und dann äh, hat der junge Bursche da mit mir die Probefahrt gemacht. Äh, mein Papa hatte keine Zeit. Und er ist die Vertretung von Papa. Also dann kam ich mir schon ein bisschen komisch vor, ähm, dass mir 20-jähriger der aus dem Schwimmbad kommt, der wahrscheinlich noch zur Schule geht oder so ist, jetzt die Kerre verkaufen will. Auf jeden Fall, von dem ersten Wagen zeige ich euch jetzt hier zwischendurch noch ein paar Bilder, wenn ich hier weiter quatsche. Um, und das hat gestunken innen drin, als hätte da ja, ein Hund was reingemacht oder wäre drin verreckt auf jeden Fall ich die Tür aufgemacht. Dann gingen die Spendenweben alle auf auseinander und ja, das Ding sah aus von innen Uff, übel, übel, übel, übel, übel. Was war noch problematisch an der Kiste? Zwei Vorbesitzer wäre okay gewesen. Bundeswehr nicht so schlimm. Geht. Eigentlich so, der rahmen war nicht rostig, war okay. Zweiter Vorbesitzer war scheinbar so eine Art Förster oder so. ein älterer Herr. War ja der Gestank schätze ich. Der hat einen Köter mitgenommen. Und die Kiste sah innen drin aus. Wie ein Sandkasten. Noch schlimmer. Dann das eigentliche Problem. Vorne die Ecke. Vorne rechts. Ein, ein eher wenig reparierter Frontschaden. Also man hat gesehen, die Stoßstange vorne war eingedrückt, nach innen. Mhm. Da hat man diesen ganzen kleinen Rissen so gesehen, die da waren. Und der Kotflügel hatte vorne eine Ecke, die ausgebessert wurde. Mhm. Und äh, da weiß man nicht genau, was ist eigentlich dahinter. Wo steckt hinter dem Plastik noch alles an Schäden? Die Lampen, Scheinwerfer waren okay, keine Risse und so. War nichts zu sehen, Spaltmaße haben auch gepasst, aber innen drin im Radkasten, die Verkleidung, da war alles schwabbelig, locker, äh, Schrauben ausgebrochen und von daher habe ich mir gedacht, hm, erstes Auto, das ich mir hier angucke, das muss jetzt nicht gleich äh, hier der günstige Schrotthaufen sein, den ich mir hier anschaue, auf jeden Fall die Ladefläche hinten durchgegammelt, also man konnte mit dem Traum drücken und es hat geknirscht und geknistert, auf beiden Seiten oberhalb der Radkästen und äh, im Tankdeckel innen drin. Äh, wenn man leise war, hat man den Rost knuspern gehört. Aber der Ehrgeiz hat mich nicht verlassen. Zweites Auto angucken. Das war ein bisschen weiter von Frankfurt hier. Äh, also ich wohne in der Nähe von Frankfurt, nicht direkt von Frankfurt City. Äh, in Wiesbaden. Ähm, sah gut aus auf den ersten Blick. Äh, das einzig große Problem für mich wäre die Optik gewesen. Vorne pff, zwei fette Beulen der Motorhaube. Optisch ein Manko, äh, sonst alles okay. Innen drin nichts kaputt. Man hat auch von innen drin die Beulen gar nicht gesehen. Ähm, der Wagen wäre sogar schon höher gelegt gewesen. Das war, ja, will ich eigentlich selber ausprobieren, ob ich es hinkriege. Ne? Kriege ich hin. Kriege ich hin. Kein Thema. Kriege ich hin. Äh, wollte ich aber selber machen, höher legen. Das, ist das Problem aber war, das war, der Wagen war auf dem Dach. Also nicht auf seinem Dach, aber auf dem Dach vom Autohaus und müsste mit einem Aufzug runtergefahren werden. Soweit noch nicht tragisch, aber dazu müsste der Wagen auch anspringen. Das hat aber nicht, von daher keine Probofahrt, kein Autokauf. Probofahrt Nummer 3, dafür bin ich Idiot. Nach Oberhause, wir fahren drei Stunden hin, drei Stunden zurück, um festzustellen auf den zweiten Blick. Also der erste Blick war auf 5 Meter, der zweite Blick war auf 3 Meter dann schon zu sehen, dass die Gurke ziemlich durch ist. Also, ich habe von weg gesehen, Pritsche verbeult, verkratzt, wie sonst was. Kein Ding, ist mir egal, Pritsche kommt eh in Schrott. Aber ich habe da mal unten in den Radkasten reingeguckt und da taten sich Abgründe auf. Ich sage euch. Ich habe dann mal gedrückt. Ja, und dann war der Rahmen durch. Ich habe mir dann so ein schönes kleines Stückchen vom Rahmen abgeknickt. Ich zeige euch hier noch ein paar Clips zwischendurch. Das gleiche habe ich dann vorne gemacht. Äh, Radkasten vorne links. Guckt es euch an. Radkasten vorne links. Morsch. Richtig morsch. Ja, und das war noch nicht alles. Oben eine Windschutzscheibe. Guckt es euch an. Die obere Kante der Windschutzscheibe. Blöd auch auf. Und hier geht's weiter. Wenn man es sich anschaut genau, ist hier in der Rille durch die ganze Länge ein rotbrauner Riss. Ja, und hier zwischendurch zeige ich euch noch ein bisschen ne, Eindrücke, wie das so ist, wenn man äh, mal den ganzen Tag einfach dafür verschwendet, sich eine Kerre anzugucken, die eigentlich... Nichts weiter taugt, außer vielleicht äh, in der Wüste verheizt zu werden. Ähm, auf jeden Fall kriegt man mit solchen Gurken, wie ich diese mir angeschaut habe in Oberhausen, ähm, in Deutschland keinen TÜV mehr. Ähm, für die meisten in der Welt, in denen man irgendwie sowas braucht, wie ein TÜV gibt's. So, natürlich... Auf jeden Fall kriegt man hier keinen TÜV und auch sonst nirgendwo, glaube ich, kriegt man dafür eine, keine Abma Abnahme. Das Ding taugt nur noch, um Terroristen durch die Wüste zu fahren oder sowas, ne? Ja, und dann war klar, der wird's auch nicht. Und dann habe ich schon überlegt, ob das Gestinke und das Abgeranzte von dem ersten Wagen nicht das kleinere Übel ist. Stoßstange wollte ich ja eh weg. Eine andere wäre also eine verbeulte Stoßstange von dem Frontschaden nicht so das Thema. Das Risiko wäre gewesen, was ist hinter der Stoßstange, das hätte ich immer noch nicht gewusst und den Gurtflügel gibt es für 250,3 Euro, irgendwo neu oder gebraucht, das hätte ich halt bezahlen müssen, egal, aber ich habe heute angerufen, Karre. die Karre ist verkauft, letzten Samstag, heute Mittwoch, Dienstag wir heute, glaube ich, egal, auf jeden Fall die Karre ist verkauft, Mist, weg, also, Heute wieder äh, Autoscout gegoogelt, gesucht. Und morgen geht es nach Eschwege. Ja, und Eschwege sind auch zwei Stunden Fahrt in einfacher Richtung, oh, zwei Stunden zurück. Äh, ja, aber dafür hat er gleich mehrere Navaras da stehen. Äh, und ich bin guter Dinge, dass da wenigstens einer dabei ist, der ein bisschen was taugt. Und die sind alle nicht zu teuer. Die sind vom Preis her alle im Rahmen meines Budgets. Und äh, von der Beschreibung her. Jetzt sind alle mit TÜV zu kriegen, mit frischem TÜV, das lässt schon mal darauf schließen, dass, äh, äh, dass die Karre nicht ganz durch ist, sag ich mal. Jetzt im Hintergrund, hier habe ich schon mal zwei Navarra's, ähm, Fünf Stück habe ich jetzt, glaube ich, hier auf dem Gelände gesehen. Also wenn ich hier keinen finde, dann ist das wirklich super großes Pech, Aber ich denke, mindestens zwei habe ich schon gefunden. Wenn unser Preis einig werden, sind dies. Aufnahme. Ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche hier jetzt. Aber das hier ist jetzt der Navarra in der Version D22. Ich finde mir ja hier. sich das anguckt, die leuchten. Das auch, fühlt sich auch ganz billig nach Plastik an. Finde ich ja jetzt von Optik her nicht so gelungen. Ne? Ich zeige das mal ein bisschen von näher rum. Schaut es euch an. Ich finde, dass das hier, äh, also das hier und das hier, dass das so raussteht ist da irgendwie, naja, uncool. Hinten links Radkasten von einem Navara. Ähm, D22, die Variante. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen hingehe, in die Radkastenfilme, sieht man hier diese schwarzen Punkte. Und innen drin glänzt es wirklich das sieht man hier so ein bisschen, ne? frage ich mich, Unterbodenschutz, nachgebessert oder Rost versteckt. Da bin ich ja schon hier direkt skeptisch. Hier nochmal was entdeckt. Ich habe mir das Heck ein bisschen angeschaut. Und hier sieht man auch diese gleichen schwarzen Sprinkler. Man hier jetzt nichts von sehen, hier klang ein kleines bisschen was abgeplatzt vom Lack. Aber wenn hier auch Spritzer sind, hm. spricht das eher dafür, glaube ich, dass das Ding flächig eingesprüht wurde. Ne? Man sieht hier, es hat sich gelohnt, sich in den Dreck zu legen. Ein Stück vom Rahmen mitnehmen. Es kann sein, dass das nicht flamm ja, ist, weil hier, da wo die Bühne die Aufnahmepunkt hatte, hier, die Ö Bühne, da haben sie nicht gesprüht. Da sieht man so ein bisschen den Originalzustand und hier, sieht es auf der Handfläche, hier hinten konnte man sich ein bisschen was zusammenbröseln. Aber hier schauen wir in den Radkasten wieder rein und so kann das auch aussehen, wenn da nichts drüber gesprüht ist. Das fühlt sich auch alles noch relativ fest an. Also man kann hier so ein bisschen was fummeln, bröseln, aber wenn das jetzt hier drüber gesprüht ist und alles festgeklebt ist, und vorher so diesen Brösel so ein bisschen abmacht, fühlt sich das auch alles gut an. Aber dabei ist es eigentlich nicht cool. Neben dem Auto und nehme euch mal mit runter. Hier ist man die ähnliche Stelle wie vorhin, nur nichts übergepinselt, über gesprüht. Und so ungefähr sollte mein Rahmen auch aussehen. Ich glaube, hier ist nicht viel Rost. Eigentlich fast gar keiner. Ich muss jetzt mal gucken. Da ist nichts beräuschlich. Ich glaube ich habe das Auto gefunden. Nicht zu laut sagen, sonst wird er teurer. schon mal der weg der Begierde, der Schwarze da. Der hier. Der hat fast keinen Rost. Der ist gut. Und ich laufe jetzt mal mit euch ein bisschen entlang. Und dann könnt ihr euch angucken. Ich ist nicht der einzige Nahware. Und äh, der ist schon Nahware Jetzt auch noch ein R200. Und äh, Ranger habe ich hier noch gesehen, da drüben steht noch ein Ranger. Also, ja, wenn das noch mit dem Kauf was wird, hatte ich euch auch ein Gute geschafft Habe. Bis dann. Schlüssel, gleich geht's auf zur Probefahrt. Auch interessieren, was fahrt ihr denn für Kisten? Fahrt ihr überhaupt Offroad-Fahrzeuge? Habt ihr schon welche? Ähm, was taugt äh, am ersten dazu, eurer Meinung nach, um äh, als Offroad-Camper herzuhalten? Ähm, viele schwärmen ja so ein bisschen vom Toyota Hilux. Ich finde, den gibt es oft äh, mit ein bisschen wenig PS. Ähm, das ist oft bei älteren Fahrzeugen, glaube ich, so, dass die eher so maximal 130 PS haben. Ähm, da gibt es natürlich den Ranger, den L200, dann gibt es den, den, den Hilux, äh, den Navara, den äh, D-Max von Isuzu. Äh, habe ich noch was vergessen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ähm, welchen Wagen würdet ihr für so ein Projekt hernehmen? Lasst es mich wissen. Und lasst mich auch wissen, warum. Warum der Wagen, den ihr hier da reinschreibt. Immer reinschreiben. Und falls ihr äh, mich noch nicht auf Instagram gefunden habt, Roka äh, Overland habe ich das genannt. Ähm, da könnt ihr immer schon mal ein bisschen vielleicht vorher, früher hier als auf YouTube sehen, was ich gerade so treibe in den Stories oder in meinen Posts. Äh, Kommt rein. Ansonsten immer hier äh, auch ein ne, Like da lassen, würde ich mich darüber freuen. Ähm, abonnieren natürlich, abonnieren, abonnieren, ganz wichtig. Und ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, worum es dann gehen wird, aber auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.